Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um die Popolini Mini Fit bzw. Mini Snap Windeln. Das sind also neue Windeln, die im Herbst 2020 von Popolini jetzt ähm, herausgegeben wurden. Und das sind wirklich ganz tolle kleine Windeln. Die kann man schon ab ungefähr 2 Kilo verwenden. Lassen sich bis circa 8 Kilogramm dann auch nutzen. Und ähm, die sind noch mal ein ganzes Stück kleiner als die Größe S. Von der two windel Und ich finde, das ist auch wirklich so ein sehr schöner, ähm, ja, eine sehr, sehr schöne Ergänzung. denn Die Two-Size, die ist zwar ab drei Kilogramm schon geeignet, bis ungefähr neun Kilo geht sie dann. Aber sie ist bei vielen Kindern, gerade wenn sie sehr zart gebaut sind, einfach zu groß dann immer noch. Also diese äh, kleinen neugeborenen Windeln finde ich ganz toll und das möchte ich dir jetzt hier in diesem Video auch vorstellen, was jetzt die Eigenschaften von der Mini Fit bzw. der Mini Snap dann auch sind. Wir beginnen mit der Mini Fit Windel, das ist die mit dem Klettverschluss. Du siehst sie hat hier vorne Druckknöpfe, so dass sie in der Leibhöhe, in der Länge noch verkleinert werden kann und äh, sie wird eben mit Klettverschluss geschlossen. Innen drin gibt es immer die sogenannten Gegenkletz. Da kannst du dann die Kletz verschließen, damit die sich dann in der Wäsche nicht mit anderen Textilien, mit den Rest von den Windeln dann verhaken. Du siehst auch, es gibt hier noch eine einknöpfbare Einlage. Je nachdem, wie groß dein Kind ist und wie viel es pieselt, kannst du sie gerade am Anfang auch rausnehmen. Es kann also sein, dass das wirklich bei ganz Kleinen dann doch noch zu viel ist. Ansonsten gibst du sie hinein. Und wenn die Windel auf der kleinsten Einstellung ist, dann muss die Einlage auch ein Stückchen eingeklappt werden. Ja, und dann wird sie einfach nur geschlossen. So. Du siehst es hier außen schon anhand der Steppnähte. Die Windel hat also nicht nur diese einknöpfbare Einlage, sondern eben auch einen eingenähten Saugkern. Und die Mini-Snap und die Mini-Fit sind auch aus 100% Prozent. Bio-Baumwolle und das finde ich ja das Tolle. Also die sind wirklich ganz schön und kuschelig und haben auch diesen Frotte, der ja gerade am Anfang bei dem Muttermilchstuhl oder dem Prämilchstuhl eben dann auch sehr gut ist, weil er eben wirklich das Ganze so ein bisschen verfestigt. Auf der anderen Seite haben wir dann die Mini-Snap-Windeln und die sind mit Druckknöpfen. Und auch diese Windel lässt sich verkleinern. Bei der Mini-Snap wird der Vorderlatz umgeklappt und auch dann hast du hier diese einknöpfbare Einlage. Auch die wird dann eben ein Stückchen nach unten geklappt und reingelegt in die, äh, in die Windel. So und jetzt hast du hier eine kleine Windel und die Druckknöpfe, die kannst du jetzt eben so schließen an dem umgeklappten Vorderlatz, dass du dann hier eine schöne kleine newborn windel hast ja das ist jetzt wie gesagt die two size windel in der größe s und du siehst wirklich hier schon den unterschied von der kleinen mini fit windel die ist jetzt auf der größten einstellung und der two size in s also da ist schon ein größenunterschied vorhanden es zeigt sich auch ganz deutlich hier an den Beinbündchen, an den öffnungen und das sind immer so Knackpunkte hier, die Beinöffnungen, denn da kann es dann schnell mal was rauskommen und das ist ja total unerwünscht. Du fragst dich, okay, gibt es jetzt Mini-Snap, Mini-Fit in mehreren Farben? Hm, wenn du sie einzeln kaufst, dann gibt es sie nur in der Farbe Natur. Es gibt aber auch Pakete. Das sind dann die sogenannten Rainbow Colors und da sind verschiedene Farben dran. Zum Beispiel gelb, blau, grün, orange, grau. Die Zusammenstellung, die kann immer so ein bisschen variieren. Und dann gibt es auch immer noch in den Paketen eine Überhose, nämlich die Popo Wrap in der Größe XS noch dazu. Das heißt, das ist dann ein elfteiliges Set. Ja, einzeln gibt es sie leider nicht in der Farbe zu kaufen. Popo Wrap in der Größe XS liegt wie gesagt den Paketen, den 10er Paketen bei. Ansonsten gibt es sie natürlich einzeln zu kaufen, entweder uniweiß, aber auch mit vielen Mustern. Und du siehst, sie lässt sich auch hier in der Höhe etwas verstellen und die ist dann für das Gewicht schon von ca. 2,5 bis 4 Kilo geeignet. Sie hat doppelte Beinbündchen, sodass sie hier auch wirklich gut was drunter schieben lässt. Und was eben ganz wichtig ist... Das ist aber wichtig bei allen Stoffwindeln, egal welcher Art. So, ich packe die jetzt einfach mal hier hinein. Du musst immer gucken, dass wirklich jeder Stoff in der Überhose hier verschwindet, in den doppelten Ballmöhnchen jetzt in dem Fall. Ja, und dann hast du auch schon ein zweiteiliges Windelpaket für ein Neugeborenes und das geht, wie gesagt, bei diesen kleinen Mini-Snap, Mini-Fit, bis ca. 8 kg und danach kann dann eben auf größere Windeln gewechselt werden.